Wir hatten lange Probleme genau mit diesem Thema, mit diesem situationsübergreifenden Feedback. Wir fangen damit natürlich am Anfang an, dass wir nochmal auf das Thema Nonnen und paraverbale Kommunikation eingehen äh, und auf das Thema, wie bewege ich mich im Raum und, und, und. Das ist gut und wichtig und dazu, äh, daran sollen unsere Studierenden natürlich auch wachsen. Das sind allgemeine kommunikative Aspekte, ähm, die es zu beachten gilt die natürlich immer wieder in jeder Unterrichtssituation auftauchen. Und die Studierenden haben dazu geneigt, ihre Feedback-Kommentare immer wieder nur auf die citationsspezifischen Aspekte zu äh, Aspekte zu ähm, fokussieren und nicht auf die citationsspezifischen äh, Feedback-Kriterien, zum Beispiel zum Thema Lehrervortrag oder dialogische Gesprächsformen. Sie also erstmal da rauszubringen und ähm, wegzuholen und dahin zu bringen, dass sie sich wirklich dann auch Gedanken über diese einzelnen Situationen machen. Das hat uns viel Arbeit gekostet und hat letzten Endes nur da, da so funktioniert, dass wir gesagt haben, wir geben jedem Studierenden jetzt eine Rolle, in der er handeln muss. Und das heißt, es gibt immer ein Gruppenmitglied, was der situationsübergreifende Feedback gibt. Und eins, was ein situationsspezifisches Feedback gibt, und dadurch sind sie gezwungen, ja, die allgemeinen Sachen, oder einer zumindest gezwungen, die allgemeinen Sachen außen vor zu lassen und entsprechend vorzugehen. Wir haben viel mit Gruppengrößen experimentiert und haben uns im Prinzip inzwischen auf so eine Dreiergröße eingelassen, weil der Aufwand für die Studierenden Videofeedback zu geben nicht unerheblich ist. Das heißt, es dauert einfach eine bestimmte Zeit lang, bis man so ein Video gesehen hat. Auch wenn es nur zehn Minuten ist, muss ich erstmal Ruhe und Zeit haben, mir das anzuschauen. Manchmal muss ich es mit dem zweiten Mal anschauen. Da muss ich Sequenzen finden und dann muss ich Feedback geben. Und das zieht sich schnell hin. Und je größer die Gruppen sind, desto mehr Feedback müssen sie geben. Für uns hat sich diese Größe letzten Endes dann bewährt. Und auch diese Rolle mit dem Watchstock, also dass einer kontrolliert dass diese Feedback-Geben auch qualitativ hochwertig stattfindet, ja, das ist dabei. Das heißt an der Stelle, und das müsste Ihnen jetzt vielleicht als Frage aufkommen, wir als Lehrenden sind in den, in den Prozess des Feedbacks geben für unsere Studierenden gar nicht involviert. Das liegt einfach schlichtweg daran, dass Sie eine Gruppe von 20 Studierenden können Sie nicht semesterbegleitend Feedback geben? Das wäre ein wahnsinnig großer Arbeitsaufwand, wenn kein Verhältnis zu diesem Lehrdeputat steht. Und die Lösung, im Prinzip große Gruppen hier äh, zu bedienen, liegt letzten Endes darin, dass die Studierenden sich untereinander Feedback geben. Das können sie, dazu ermächtigen wir sie. Und da in diese Rolle wollen wir sie auch drängen, und zwar schlichtweg deswegen, weil sie ja als Lehrerinnen und Lehrern zukünftig ihren Schülern kompetent Feedback geben sollen. Was wir natürlich machen, das ist ja nicht so, dass wir jetzt untätig dort rumsitzen, was wir uns machen, wir schauen uns von jeder Gruppe zu jeder Sitzung an, wie qualitativ hochwertig war das Video-Feedback, was sie gegeben haben. Und wenn wir feststellen, dass das Video-Feedback an der Stelle ja, schnell oberflächlich wird, dann ähm, merken wir das an und fordern natürlich an der Stelle auch Nacharbeit ein. Aber nur über dieses Setting sind wir eigentlich in der Lage, mit normalen Lehrkapazitäten dieses Lernszenario zu fahren. Und jetzt möchte ich an der Stelle einfach das auch nochmal auf den Punkt bringen. Wir schaffen es in diesem Lernszenario, 20 Studierenden in einem Semester im Prinzip fünfmal Feedback zu geben, aber natürlich nicht durch uns, sondern dadurch, dass wir die Gruppenmitglieder in die Pflicht nehmen. Und die Intervention, die dahinter steckt, ist im Prinzip, dasselbe Feedback sollen Sie an dieser Stelle halt auch erlernen und als Lehrerinnen und Lehrer mitnehmen.